Yo Leute, nochmal ganz kurz vorab und zwar liebe Leute, ähm, lasst doch bitte eine positive Wertung für dieses Video da. Ich habe ein bisschen sehr viel gecuttet, kann sein, dass an manchen Stellen ein bisschen zu viel gecuttet ist. Wenn es zu viel ist, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es zu so gut ist, schreibt es auch in die Kommentare und lasst auf jeden Fall eine positive Wertung und einen Kommentar da. Würde mich auf jeden Fall freuen, damit ich sehe, wer aktiv ist. Denn es ist mittlerweile, wie ihr seht, 3 Uhr hier. Ich habe jetzt meine Uhr mal aufgerufen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Man sollte das aber sehen. Ich habe mittlerweile, äh, mittlerweile ist es wie gesagt 3 Uhr. Und ich bin hier seit 2 Stunden knapp am Schneiden und Aufnehmen. Ähm, wäre auf jeden Fall mega fresh, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und ich weiß, die Kamera sieht gerade ziemlich scheiße aus. Aber jetzt geht's los mit dem Video. Also, viel Spaß beim Video. Schaut es bis zum Ende. Like, Kommentar. Würde mich freuen. Bis dann. Haut rein und ciao. <lacht> Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal wieder eine kleine Runde Minecraft Try Jump. Heute spielen wir auch mal alleine, denn es ist jetzt schon 1 äh, Uhr gleich. Und ähm, ich hoffe mal, dass ich jetzt wenigstens nicht krass verkacke. Ähm, ich hoffe, die Musik ist auch nicht zu so laut im Hintergrund, Leute. Ich hoffe es echt. Aber ich glaube, das sollte theoretisch klappen. Alter, was ist das für ein Modul? Das kenne ich noch gar nicht. So. Oh, Alter, das ist das ist echt cringe pur Aber ich bin den beiden da oben ganz nah am Zückerli dran Also das ist, äh, das schaffe ich noch Ich glaube, ich könnte es sogar schaffen, Erster zu werden Ich könnte es echt schaffen ähm, Aber wir versuchen es Oh Gott, wir versuchen es einfach mal, Leute Wir versuchen es einfach mal So, okay hm, Genau, Leute wie gesagt, ich hatte ja schon letztens ein Video gemacht. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut doch mal rein. Das ist das GTA-Video, was ich gebracht habe. Ähm, und zwar habe ich euch schon mal ein bisschen was erklärt, wie das jetzt hier weitergeht auf dem Kanal. Wäre ähm, auf jeden Fall sehr informativ, wenn ihr euch das hier anguckt. Und ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like auf dieses Video da lassen würdet. Denn ich gebe mir, oder versuche mir zumindest sehr viel Mühe zu geben, für die Schnitz und für die Thumbnails natürlich auch. Ähm, deswegen, ich versuche da einfach mal ein bisschen. Okay, wir sind schon erster wieder. Komm, rum da. Oh, und rum da. Okay. Ey, wie habe ich den Sprung gerade denn verkackt? Ähm, ist aber immer nicht so ganz einfach alles. So, eigentlich wollte ich mit dem mit dem Tobi aufnehmen, aber der Tobi ist gerade schlafen gegangen. Deswegen ähm, ist ein bisschen... Ist ein bisschen doof gelaufen jetzt, aber sonst, eigentlich wäre jetzt der Tobi dabei. Nächstes Mal suche ich mir natürlich wieder einen Aufnahmepartner. Ähm, da muss ich nochmal schauen. Ich wollte auf jeden Fall mit Let's Exo nochmal aufnehmen. Und ähm, vielleicht ergibt sich das ja auch nochmal, dass ich mit ähm, Heiko LP aufnehme. Muss ich ihn auch nochmal fragen, ob er Lust darauf hätte. Weil ich hätte mega Lust mit ihm aufzunehmen, weil er ist einfach ein richtig fresher Typ. Er gefällt mir richtig. Er ist richtig nett. Ach nö, dieses Modul, Leute. Nicht machbar. Nicht machbar. <lacht> überhaupt nicht machbar. Dreimal skippen. Ich weiß gar nicht, wie das hier am Anfang funktionieren soll. Also ich weiß überhaupt nicht... Oh Gott. Ich weiß überhaupt nicht, wie das hier funktionieren soll. Also natürlich muss man hier und dann muss man hier. Aber wie soll man diesen Sprung denn... Bitte... Oh Gott, als wenn, warte mal. Als wenn. Okay. Ich würde sagen, ich jump jetzt einfach mal hier rüber. Oh, das ist ja so knapp. Und da. Warte mal. Eins, zwei. Okay, passt. Gut. Das ist alles noch machbar. Leute, ich glaube, wir schaffen dieses Modul. Oh, da bin ich fast von der Leiter gerutscht. Oh mein Gott, oh mein Gott, komm. Durch, durch, durch, durch, durch. GG, Leute. <lacht> wir müssen uns jetzt natürlich erstmal ausrüsten. Ähm, ist natürlich... Oh hell no. <lacht> wir müssen uns natürlich jetzt ausrüsten. Ähm, ich hoffe mal, wir können... Doch, wir können Sharpness 5 machen. Wir machen jetzt Sharpness 5. 1, 2, 3, 4, 5 sharpness 5, Knockback 2 Perfekt, Leute, perfekt So Und Dann ähm, holen uns noch ein Gabble Und ein paar Steaks, können wir natürlich gleich Slash Skip machen und ich würde sagen, Leute Wir sehen uns dann direkt im Deathmatch wieder Bis gleich So, Leute, da befinden wir uns wieder im Deathmatch Oh Gott, da bin ich gerade rausgetabt <lacht> So, jetzt erstmal hier rauf Komm, abstauben natürlich Hä? Hey. Warte, fuck, wo hat der denn hingeschlagen, bitte? Der hat doch voll in die falsche Richtung geschlagen gerade, oder nicht? Das sah gerade nicht so, nicht so geil aus. Das sah gerade echt nicht geil aus, Alter. Komm, bleib stehen. Okay. Erstmal fett abgestaubt. So, und komm. Komm, den... Hä, der hackt doch, oder nicht? Locker, der hackt. Komm, komm, komm, komm, komm, komm. hab 5, keine Chance, Alter. Keine Chance, Digga. So, dann äh, einmal hier ausziehen. Anziehen, anziehen, weiter geht's, Leute. Weiter geht's natürlich hier. Komm, du bist ein krasser Typ. Du bist ein krasser Typ, Alter. Den schmissen wir erstmal hier. Hä? Hey, lol, nein, nein, nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Der, der, der hat was an. Der hat irgendwas an. Der hat irgendwas Range-mäßiges oder Speed. Ich habe keine Ahnung, Leute. Aber irgendwie äh, kam mir das nicht gerade sehr legit vor. Hm. Aber gut. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, Leute. Da sind wir auch schon wieder in der nächsten Runde. Und dieses Modul kenne ich überhaupt nicht. Also mir sagt dieses Modul rein gar nichts. Ich hoffe mal, ist es nicht so schwer. Ich glaube, es ist echt nicht so schwer. Das ist ja Modul 1. Ja, das ist, das ist machbar. Das kennt man natürlich wieder. Blubberblasen ist natürlich ein altbekanntes alt Modul. Was natürlich ähm, <lacht> sehr leicht ist. <lacht> so. Okay. Aber wir hasseln hier gerade durch wie ein junger Gott. So, komm, let's go, let's go, so, ähm, wir müssen jetzt hier, wir müssen uns echt konzentrieren, Leute, ich, ich konzentriere mich gerade überhaupt nicht. Ich muss hier irgendwie, komm, das schaffen wir jetzt. Ein paar schnelle Bewegungen und dann rauf da, rüber da, rüber da, rüber da und rüber da. So, hier rüber, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. komm. Es ist machbar Leute, es ist machbar, wir schaffen das vielleicht noch, perfekt. So, rüber da, ich habe gerade so meine Leertaste gespammt, aber egal, perfekt, so, <lacht> und dann sind wir direkt bei dem nächsten Modul, was natürlich auch wieder Vierersprünge beinhaltet, oh mein Gott, alter, alter Leute, oh, das haben wir gut gemeistert und jetzt der noch und der Oh, Leute, schwierige Situationen, Situation vor allem schwierige Situation und rüber da. Okay, Unit 6 passt. Ich habe das heute mal so gemacht, Leute. Ich nehme heute mal zweimal das äh, Deathmatch, beziehungsweise zweimal die Runde auf. Äh, normalerweise mache ich ja immer einmal Runde, einmal Deathmatch. Aber heute habe ich mir gedacht, komm, wir machen zweimal ähm, mit Jump Run, das finde ich geiler. So und rüber da. Okay. So, perfekt. Und drüber. Oh Mann, Leute. Dieses Modul, ne? Das hier. Das kann manchmal einen richtig abfacken. So, rauf da. Rüber. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Double Jump immer mache. Also das hier, ne? Ich, ich weiß es nicht. Aber ich finde es irgendwie, das hilft mir ein bisschen bei der, bei der Control. So. Und zwar müssen wir jetzt hier rüber. Oh Gott. Oh Gott. Komm, komm, komm, komm. komm Und rüber. Vase. Nein. Das schaffe ich nie. Das kann ich euch so sagen. Das schaffe ich nicht. Also wenn es komplett geskippt ist. Ah, oh, genau diesen Sprung bin ich immer hapern geblieben, Leute. Aber jetzt natürlich verkacke ich beim letzten. Normalerweise schaffe ich diesen Sprung hier nie. Weil ich finde diesen Sprung, ich weiß nicht, der ist so ultra nervig. Aber das schaffen wir doch. Oh Gott, okay. Jetzt haben wir es auf jeden Fall einfacher. Ja gut, habe ich zu, zu viel gesagt So, jetzt schaffen wir es auf jeden Fall Passt, passt Hier einmal sanft drüber, perfekt Und Rakete, perfekt, einfachstes Unit 10 Modul, was es natürlich gibt Das finde ich so einfach Guck mal Leute, da kann man einfach hier Die ersten paar Sprünge einfach durch Hier muss man ein bisschen vorsichtiger sein Hier muss man ein bisschen schneller sein oh, Und natürlich nicht verkacken aber wenn man dieses Modul in einem Schwung durchmacht sozusagen, also ab hier in einem Schwung durchmacht, dann schafft man das. Guck, einfach nur die ganze Zeit jumpen, jumpen, perfekt und durch. GG, Leute, da haben wir die zweite Runde auch schon geschafft. Richtig nice. <lacht> Schreibt was? <lacht> GG auf jeden Fall an euch. Ähm, 3100, oh mein Gott, 3100 Punkte. Ist äh, ist schon geil. Ich glaube, da können wir uns sogar eine Eisen-Chestplate gönnen. Ich glaube, ja, genau. Ich, ich werde mir jetzt diese Eisen-Chestplate gönnen. Ich werde sie mir einfach hardcore gönnen. So, ich mache mal ganz kurz hier äh, die Musik ein klein wenig leiser. Ich glaube, so ist, ja. Na, ein bisschen weniger. So. Na, noch weniger. So, Okay. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Sharpness 5, Leute, ist da. Wieder mal. <lacht> so, beide Runden Sharpness 5, Leute. Das muss man erstmal schaffen. Das muss man erstmal schaffen. So. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Deathmatch wieder. Ich hoffe, diese Runde gewinnen wir, Leute. Also bis gleich, seid gespannt. So, Leute, da sind wir auch schon wieder. Und erstmal hier ganz kurz. So. Oh mein Gott, da werde ich so weggesprayt, Alter. Komm, du bist meiner. Oder du halt. Je nachdem, wer möchte. Und er teilt natürlich die Ultraschelle raus. Okay. Okay. Ich muss jetzt hier weg erstmal. So, Goldapfel ist natürlich intus. Kann ich dich auch schon angreifen? Guck mal, die spawnen direkt hier nebeneinander. What the fuck, Alter. Komm, bleib stehen. Komm. Easy, der ist weg. So, hatte der, Der hatte Eisen natürlich. Perfekt. Komm ich teile auch manchmal richtige Kombos auf What the fuck? Nein, what the fuck, hä? Okay ja gut, da habe ich wohl entweder nicht richtig drauf geachtet, was das jetzt war, aber es hat sich irgendwie komisch angefühlt, diese Schelle von ihm zu kassieren. Also ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie war das eine sehr komische Schelle von ihm. Ich weiß nicht wieso. Hm, wo ist er denn? Okay, okay, okay. Hm, ich hoffe mal nicht, dass er hier irgendwo auf dem Baum kämmt, wie manche andere es tun. So, einmal hier hoch und hier rüber und zack und hier und tralala. Wo ist er denn? Na gut, fall halt runter, Lennart. Gönn dir auch mal was in deinem Leben. So, werden wir einmal ganz kurz hier umswitchen. Und zwar brauchen wir das alles nicht. Aber wir haben unseren schönen Kompass. Und zwar zeigt der Kompass nach da oben. Perfekt, da ist er doch auch schon. Dann können wir ihn Low Ground geben. Einmal Lowground, zweimal und zack. Ha, GG. Perfekt, Leute. Genau, wir haben diese Runde gewonnen. Hab mich auf jeden Fall mega gefreut. Und äh, jetzt kommt noch die Abmoderation. So Leute, ich hoffe euch hat dieses Video gefallen, wenn ja, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und da würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid und äh, bis dahin würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.